Wir zeigen euch jetzt mal eine Aufwärmübung, diesmal auf dem Ruderergometer. Jenny, kannst du schon mal deine Füße fixieren. Dafür haben wir zwei Gurte. Genau, die machen wir, ziehen wir schön fest. Wir greifen den Griff weit außen. Genau, ihr seht selber, wir sind jetzt im Squat und bewegen uns jetzt mit den Füßen, stoßen wir uns ab und ziehen die Strippe genau Richtung Bauchnabel. Dabei ist darauf zu achten, dass der Rücken schön gerade ist, die Beine durchgestreckt. Beim Highwalks ist das übrigens Station Nummer 5. Dort müsst ihr einen kompletten Kilometer rudern. Das bedeutet, jetzt beim Aufwärmen können wir genau dieselbe Strecke schon mal zurücklegen. So, Jenny, dann starte mal einen flüssigen Film. Sehr gut. So, und jetzt seid ihr dran.